Ein Quantenmagnetsinn im Vogelauge? Wir suchen nach Themen für unseren Podcast Expedition in die Forschung und du kannst mitreden. Wie der Magnetsinn bei Vögeln funktioniert und wo er sich überhaupt befindet, ist seit Jahrzehnten ein Rätsel. Vielleicht sitzt er in ihrem Auge. In der Netzhaut von Vögeln befinden sich nämlich lichtempfindliche Proteine mit unbekannter Funktion, weshalb man sie bei der Entdeckung Kryptochrome nannte. Aufgrund quantenmechanischer Berechnungen spekulierte man, dass Kryptochrom 4 vom Magnetfeld beeinflussbar sei. Eine Arbeitsgruppe der Uni Oldenburg ermittelte nun die Gensequenz von Kryptochrom 4 und erstellte mit Hilfe von Bakterien mehrere leicht abgewandelte Versionen des Proteins. Mit neuesten Methoden untersuchten ForschungspartnerInnen in Großbritannien die magnetischen Eigenschaften der verschiedenen Versionen. So bestätigten sie die Berechnungen. Ob Kryptochrom 4 in der Netzhaut der Vögel jedoch tatsächlich als Magnetsensor funktioniert, bleibt weiter offen. Spannendes Thema, lass es uns wissen. Tschüss.